Ein starker Rücken kennt keinen Schmerz. Das hast du bestimmt auch schon tausendmal gehört, oder? Muss also stimmen. Ich halte die Aussage für falsch. Wie ich darauf komme, guck dir das gesamte Video an und dann gib mir deine Meinung dazu. Also, ich halte die Aussage, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz für falsch. Warum ist es so? Ich habe eine andere und vielleicht sogar für dich eine neue Ansicht dazu. Wenn du bereit bist, die mal anzuhören, dann hör jetzt mal hin. Also, ich habe viele starke Rücken gesehen in meiner Laufbahn jetzt und die Kantenschmerz. Das heißt ja nicht, alle die ähm, einen starken Rücken haben, dass sie automatisch befreit sind davon. Ich habe Leute gesehen, die waren sehr, sehr stark und trotzdem hatten die auf einmal Rückenschmerzen. Die haben sich dann auch gewundert, wie kann das sein? Also, Kräftigung ist nötig, ja, das ist eine wichtige Komponente, aber es kommt nicht darauf an, dass du nur irgendwie Monstermuskeln hast kommt darauf an, dass du auch eine Stabilität hast, auch in der Tiefe. Dazu habe ich auch die letzten Male Videos gedreht zum Thema Tiefenstabilität. Guck dir das auf jeden Fall dann nochmal an. Und die zweite Komponente, die du brauchst, ist neben der Stabilität die Mobilität. Wenn du beides im ausreichenden Maße vorhanden hast, dann ist alles gut. Aber um erstmal herauszufinden, wo du überhaupt Defizite hast, würde ich erstmal in die Analyse gehen. Und dazu brauchst du einfach wirklich eine, Fach, eine Fachfrau oder Fachmann, um das zu analysieren, weil es ist nicht immer so einfach. Manchmal hat man einfach Disbalancen und das musst du rausfinden. Das heißt, kümmere dich um die Ursachen für diese Beschwerden, die du hast, anstatt die Symptome tot zu klopfen. Und da gibt es viel zu tun meistens, aber es lohnt sich. Wenn du dazu bereit bist, dann leg los.